Das heutige Rezept ist nicht nur perfekt für die Weihnachtszeit, sondern es sind so köstliche Plätzchen mit Hefewasser, die müsst ihr unbedingt nachmachen. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Herzlich willkommen hier auf meinem Hefewasserkanal. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. Wir starten mal direkt mit dem Hefewasser. Wie das geht, verrate ich euch oben rechts unter dem i. Dazu gebe ich eine Vanillemarkschote bzw. das Mark einer Vanilleschote. Verrühre das schon mal ein bisschen, damit es sich gleich besser verteilt. Ihr könnt das auch direkt zu dem Dinkelmehl geben. Alternativ zum Dinkelmehl könnt ihr selbstverständlich auch Weizen verwenden oder vielleicht auch ein glutenfreies Mehl. Und dazu kommt noch so ein ganz bisschen Zucker <lacht> und Butter, die darf nicht fehlen. Oh, ja klar, läuft heute wieder Emma. Und denn es gibt heute Butterplätzchen. Die sind so köstlich einfach für das ganze Jahr zu machen und demnächst zeige ich euch sogar noch mal ein ganz tolles Rezept damit. Ich möchte aber noch nicht zu viel verraten und das ganze vermenge ich jetzt hier einmal mit der Hand. Denn ich finde tatsächlich bei Plätzchen, das habe ich euch ja schon bei meinen Vanillekipferl verraten, verlinke ich euch auch noch mal oben rechts, dass ich, warum auch immer, Plätzchenteig irgendwie immer mit der Hand knete, obwohl ich so eine tolle Küchenmaschine bei mir stehen habe. Wie ist es bei euch? Macht ihr das auch so gerne? Plätzchen backen, immer zur Weihnachtszeit. Aber tatsächlich, ich habe einige Rezepte, die Haferflockenplätzchen zum Beispiel und auch jetzt diese Butterkekse. Meiner Meinung nach kann man die das ganze Jahr über essen. Wie ist es bei euch? Esst ihr tatsächlich nur an Weihnachtenkekse oder dann tatsächlich auch immer? So, der Teig ist fertig. Ich packe den jetzt in eine Form, damit ich das besser in den Kühlschrank bekomme. Das müsst ihr nicht, ich mache das jetzt einfach. Und der Teig braucht auch nicht gehen. Deckel drauf, ab in den Kühlschrank und eben für eine halbe Stunde kühl stellen. So, bei mir hat es ein bisschen länger gedauert, ein paar Tage. <lacht> das ist aber nicht schlimm, das ist das Tolle an diesem Teig. Er ist natürlich jetzt ein bisschen fest und ich muss ein bisschen kämpfen, weil das keine halbe Stunde war. Aber bei den Plätzchen, die ich euch zeige, die könnt ihr locker auch mal eine Woche im Kühlschrank hinstellen. Das macht ihr nichts. So. Und ich kämpfe hier erfolgreich. Ja, auch der geht raus. Es sind jetzt noch ziemlich harte Brocken. <lacht> ja, da lachen die Minions zu Recht über mich. Aber okay, ich stelle es erstmal zur Seite im Warm. Und nach einer kurzen Zeit kann ich dann tatsächlich ein bisschen arbeiten. Und die sind wirklich richtig einfach. Also ich weiß nicht, ob einige von euch vielleicht noch nie Plätzchen gebacken habt. Wenn nicht unbedingt machen. So einfach. Ihr braucht noch nicht mal eine Ausstechform. Ihr könntet auch einfach mit dem Messer so kleine Streifen abschneiden, form zu Kugeln, platt drücken, ab aufs Backblech und in den Ofen. Ja. <lacht> ich kämpfe heute ein bisschen mehr als bei den Vanillekipferln. Ja, jetzt, jetzt haben wir es. <lacht> Benutzt genügend Mehl, denn der Teig ist tatsächlich sehr klebrig. Und ich finde es auch sehr interessant. Das war so ein bisschen spannend. Der Teig war noch extrem fest, wurde aber auch sehr schnell weich durch die Butter und bei den Temperaturen bei uns. Ich habe nämlich an dem Tag akkord gebacken und dadurch war es sehr heiß. Ja, aber ein bisschen zusammenbacken, das geht schon. <lacht> also beim ersten Mal ist es mir tatsächlich hier, warum auch immer, mit diesem Teig noch nicht gelungen. Später lief es dann schon ein bisschen geschmeidiger. Ihr könnt schon mal Backpapier neben euch hinlegen. Ich glaube, das waren bei mir locker acht Backbleche. Also wenn ihr gar nicht so viel Kekse esst, dann macht einfach nur die halbe Menge. Ich habe mich aber dieses Mal ausnahmsweise an dieses Rezept gehalten, denn ich plane mit den fertigen Plätzchen oder mit der Hälfte der fertigen Plätzchen circa noch eine kleine Überraschung für euch, die ein bisschen orangig wird. Ich freue mich schon sehr drauf und hoffe, dass ich das jetzt in den nächsten Tagen fertig bekomme, damit ich euch endlich das zeigen kann. Ich steche jetzt hier die Form aus. Ich habe hier so eine Linzer-Ausstechform. Ja, Emma, <lacht> läuft. So, beim zweiten Mal ging es jetzt schon besser und die ist toll, denn ihr könnt hier auf diesen Knopf drücken und zack, habt ihr sowas richtig Schönes. Geht natürlich das ganze Jahr, wie gesagt, über und die hat nochmal so andere Form. Also es gibt die in ganz verschiedenen Ausführungen. Ich verlinke euch diese mal unten unter diesem Video. Schaut euch den Link unbedingt mal an. Lohnt sich sehr. So, ich verteile das jetzt hier auf meinen bereitgelegten Backpapier und habe hier auch noch eine kleine Assistentin, die mir jetzt zur Hand geht und später auch noch mal das Ausstechen der Plätzchen übernommen hat. Es ist sogar ein bisschen Teig übrig geblieben durch die ganze Nascherei der kleinen Dame. Vielen Dank dafür. Ich finde es so toll, wenn die Kinder anfangen mitzuhelfen, echt fantastisch. So, und das geht in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze. Und wenn ihr mal schnellere Antworten und mehr Blicke hinter die Kulissen haben wollt, werdet einfach Mitglied bei mir. Und seid ihr jetzt bereit für die fertigen Plätzchen? Dann hier einmal! So, die sind wirklich sehr heiß. Und hier ist das fertige Endergebnis. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Teilt das Video und ich bin bald wieder zurück. Eure Emma